Eins, dass man hinten rum äh, von den Treppen also von runtergefallen ist. Wobei ne, da hinten machen wir keine Treppen. Das lassen wir. Da weiß ich schon, was ich Ja genau, das konnectet jetzt damit. doch es könnte vollständig fürs Dach reichen Zack. natürlich hier so Dach hier mag ich eigentlich nicht theoretisch müsste man das eigentlich Nee, es wird nicht reichen glaube ich zumindest da drüben ist ja nichts. wie mach ich das Mache ich das so mit Kabel einfach so eiskalt so zu zack und zack zack zack und dann geht das hier so dran und dann können wir mal gucken wie es ausschaut so hier ist der, zack zack Das müssen wir sowieso unten rum das ist jetzt das problem ähm, aber vielleicht wurde auch das problem gefixt dass man nicht durch treppen nein man kann nur hier nicht mehr durch treppen das geht ja in der 1.3.1 da ist dieses kleine wirklich nicht da so das sieht von innen natürlich derbst beschissen aus, aus. von hier eigentlich genauso das müssen wir mal anders irgendwie besser machen hier oben mache ich natürlich zu ein kleines Panoramafenster machen. Neun müssten eigentlich reichen dann für hier. Wobei zwölf. ist so ein bisschen längig macht. Zack, zack, zack, zack. Zack, zack, Und jetzt haben wir wenigstens aus dem kleinen Haus ein großes Haus gemacht. So. Und wahrscheinlich sind wir im fünften Part oder sowas. Auf jeden Fall ist es wenigstens im Kasten. Da kann gar nichts mehr passieren. Damit. Es wird nicht abgebrochen werden. So, zack, zack. Zack. nee die Blöcke natürlich nicht. Wir wollen die hier. Dann machen wir das mal so. Nein! Und dann verbauten wir sich auch noch. So. Da könnten noch drei hin und Da drei. Und dann macht nur das später noch auf den Also machen wir, wenn wir später noch acht Glas haben, wir das auch nicht erweitern. Ich glaube, ich springe da drin gleich runter. Nee, kommt von außen. es geht nicht schief, weil... So. Jetzt müssen wir mal gucken. Der Zombie. Ist das nur der Zombie? Ja, das ist nur der Zombie. Au. Super. Nee, vor meiner Haustür alles voll Blut. Ganz brav. Vier Silbermünzen haben wir schon. Großes Haus eigentlich. Ich will nicht mehr. Ich brauche eine Eisentür. Oder ich gehe zum Halfling. Halfling, Hal halbling oh, Ja egal. Ah, wenn wir jetzt noch rohholz hätten, könnten wir es ein bisschen verschönern, aber das mache ich dann wohl mal anders. Theoretisch bräuchten wir das da nicht. So, genau. Warte, wenn wir das genau hier rüber. Zack, zack, zack. Das ist richtig geil hier eigentlich. Mein Bett will ich dann doch, aber schon weiter. Richtig ich denn hier Nee, warte. Zack, zack, Wie könnte ich das machen? Ich habe da noch mal dieses. Das könnte ich so ein bisschen machen, wie ich das schon mal gesehen habe. Ja, aber da machen wir dann. Wobei. So. so, nein, das war falsch. Jetzt so. äh, haben wir nur einen, okay. Äh, nein, doch zack, zack, zack, zack. das reicht zack zack zack das müsste auch reichen das habe ich mal gesehen ich weiß nicht mehr wo so hier so als kleine Küchen Ecke so als kleines Küchen also das Küchenabteil wo ich dann hier zum Beispiel diesen Ofen hinstellen kann wie der so eingedätscht aussieht so also richtig epic so hier so ein bisschen so die Style kaputte Küche sieht auch mal geil aus Okay. Ähm, das Bett, wo packen wir das Bett dann hin? Ich würde mal sagen. Oh, Dahin. So, ich sag, die Kiste werden wir wohl, wohl oder übel da stehen lassen. Wobei den Ofen will ich ein bisschen anders machen. ich eigentlich hier reinpacken. Zack. Dann mache ich den von oben ein bisschen am Arsch. Super. Das ist nicht genug am Arsch. Ich habe da so ein bisschen reingehauen öfters. Komm, da kannst du jetzt die Kohle reinlegen. Oh. Sieht geil aus. das man mit den Schwert Nein. Ach komm. Warte mal. Was ich jetzt mal noch oh, kurz warte. Scheiße, bräuchte ich nicht mehr Glas. Also, das habe ich schon alles benutzt, gell? Muss ich nachher Glas allem Dann will ich was gucken. Dann mache ich nämlich was cooles, wenn ich das, wenn ich noch weiß, wie man es craftet. Ähm ja, wir brauchen dafür Sand, Sand, Sand, Sand, Sand, Sand. Schaufel. Sand, Sand, Nein, ansonsten mache ich mir eine. Und wir nehmen den Speer mit. Oh, Okay wollte ich eigentlich auch ein bisschen eindeutschen wir hauen hier halt alles kurz und klein so, so. Hm. wo finden wir nun Sand in dieser Wüste, diese Wüste ist so groß also diese Wüste hier hier werden wir nie Sand finden ah, ah. ah. ein ähm so san san san san san san san san das müsste eigentlich schon reichen für das was ich vorhabe also wenn ich noch weiß wie es crafted wird aber die weiße die werden jetzt endlich mal abgefahren. Das ist ja auch mal richtig gar los und dann so die Ernte hier so sich dreht egal was jetzt hier schon fertig ist oder nicht ich hab nur angst dass die baby creeper hier rausgeflickt gefussel kommen. Die sieht man nicht so in diesem hohen Ding? Können die überhaupt nicht sehen? Das ist gut. Äh, die oh. haben hier Quicksand. Aha, die haben hier 13 drin. und mich verarschen, oder? Ich hab's jetzt tatsächlich... Ich jetzt gar Oh, ich habe den Block da hinten angeschlagen. Dann können wir auch so verlassen. Ich bin so drauf. Nee, hier habe ich es noch nicht gesehen. Das war doch da drüben, oder? Ja. Äh, so. Sack. Zack. Und den kann wir hier drauf troppen. Zack, zack, zack, zack, zack, zack, zack, zack, zack, zack, zack, zack, Okay, 48, ist in Ordnung. Hier sind noch genügend Weizenfelder, um die abzuerten. Dann haben wir genügend Brot. ich habe jetzt keinen Bock, die alle abzuernten. Zack, zack, zack, zack, zack, zack, zack, Deswegen lebe ich so gerne im Dorf. Zack, zack, zack, zack, zack, zack, zack, zack. Ich habe noch immer diese Eisstacheln und Dinger. Okay, werde ich noch nicht brauchen. Deswegen sollte ich sie eigentlich mal in die Kiste zurücklegen. Also ich dachte, Leck, würde irgendwas legen, liegen. Lal. Okay, ich mache das jetzt aber mal nicht zu Brot, sondern ich schmelze das jetzt ein. Zack. Na, was brauche ich denn noch? Okay, das ist das? Ich hoffe, dass es so funktioniert. Ich weiß es nicht. Also, okay, das muss reichen. Ich hoffe, es, dass es so ist. Also anders könnte ich es mir nicht vorstellen, wie man das craftet. Und sonst muss ich halt auch mal Wiki noch mal nachgucken. Oh, Mann. Und dann mache ich auch mal eine Aufnahme ne Aufnahmepause, wenn es soweit ist. Ah, ah, ah, ah. Fünf, okay, fünf fünf, fünf, fünf, Wir brauchen fünf Glas, glaube ich. Ich weiß es ja nie wirklich, eigentlich nicht. Quicksand. Wenn man Küche will, muss du durch Quicksand durch. Nein, Spaß. sonst muss ich auch da durch. Scheiße, Komm, gib mir das Glas. Oh. So, so, äh, Punkt gesetzt eigentlich theoretisch? Im TT. Hm. Was ich mit dem Yeti Fell mache, muss ich auch noch nachgucken. Komm, Sand, ich brauche dich. Ich finde es auch cool mit diesen einzelnen Pixeln, wie es alles dann so komisch aussieht. Jetzt rein theoretisch, wenn ich jetzt so mache. Nein, es geht nicht. Scheiße. Okay, ich hab gehofft. Und wenn ich so mache, weil es sind keine ganzen Blöcke. Moment mal, warte mal. Theoretisch. Hm. Okay, ich bin mal gleich wieder da. Also Blutig! Okay, das Glück gehabt. Wir klauen uns jetzt mal hier. Picken wir es einen raus. Dann können wir es können jetzt habe ich nämlich das Crafting Rezept. Aha, und dazu brauchen wir nämlich das da und das. Und dann kriegen wir nämlich hier Display Case raus. Wo stellen wir das hin? Hier hin. Oh, zack. Diamantschwert. Und... Ha, schön. Das wollte ich unbedingt. So, und mit diesem geilen Diamantschwert hier drin, in 3D. Das ist richtig geil. Ähm, verabschiede ich mich mit dieser Aufnahme. Wir haben 23.19 Uhr. Wir haben, glaube ich, um... 2... Nein. Um 21.48 Uhr oder sowas angefangen. Also, ja. Viel Spaß. Ciao.